Die Generalverurteilung von Menschen gibt es so lange, seit es Menschen gibt. Mir kenne das ja aus diesem Land sehr gut. Damals war es ja keine Bevölkerungsgruppe, es war ja Deutsche, war ja alles Deutsche, sondern es war einer religiöse Zugehörigkeit geschuldet. Also, du warst einfach katholisch oder evangelisch, in dem, warst, in dem Fall warst du jüdischen Glaubens. Und dann ist das passiert: dieses Unfassbare, was in diesem Land passiert ist. Und jetzt ist es der Bub, der was ganz Schlimmes gemacht hat, ein junger Mann, aus Afghanistan. Und dann sind es die Afghanen. Oder die. Ausländer. Das ist der Mechanismus, äh, der passiert bei Menschen. Ich habe nicht gedacht, dass es äh, das innerhalb von so kurzen Zeitraum und ich bin da ja wahrlich nicht optimistisch, ich bin eher sehr vorsichtig und habe da eher Angst, aber ich habe nicht gedacht, dass in so kurzen Zeiträumen ähm, es dahin kommt, äh, wo es ist, es ist man muss große angst haben, ähm, was passiert hm. mir wurde mitgeteilt dass ein mensch aus der afd den äh, den vater der dieses furchtbare erleben musste von der maria als pathologisch bezeichnet hat weil er ähm, äh, ja. vor dieser tat flüchtlinge unterstützt hat <lacht> dass äh, in diesem Land jemand einer als demokratisch eingeordneten Partei zugehören darf und jemand noch verhöhnen darf, der so etwas ähm, erleben musste. Da sehen Sie, ähm, was los ist. Aber man muss es dann halt als äh, Herausforderung annehmen, und, äh, und sich halt ähm, bekennen. Wenn Helfer die Menschen, die so viel Schreckliches erlebt haben und auf der Flucht waren, mit Hass, ähm, das mit Hass beantwortet wird, ähm, dann ist mir in dieser Qualität innerhalb verkürzter Zeit in diesen Punkten da. Wo man, wo man vor ein paar Jahren gedacht hat, wo man niemals mehr hinkommen wird. Jetzt kommt es darauf an, wie diese äh, Gemeinschaft in diesem Land äh, auftreten wird. Und äh, was, was auch gesellschaftlich toleriert wird. Es ist... Wenn ich höre, wenn ich heute höre, was Leute sagen dürfen und noch fast so zustimmendes Nicken kommt, das wäre vor ein paar Jahren wäre das, wäre solche Leute gesellschaftlich degradiert gewesen. Das ist in kürzester Zeit passiert. Und jetzt wollen wir sehen, was weiter passiert und ob die ähm, Mehrzahl der Bevölkerung, ähm, sich dem widersetzt und auch aktiv dagegen vorgeht. Wir sind ja schon glücklich, muss sich vorstellen, wir sind glücklich, dass in Österreich die Wahlen so ausgehen, wie sie ausgehen. Und derjenige, der verloren hat und aus einer Ecke kommt, die für mich ich will nicht weiter darauf eingehen, 46 Prozent bekommt. Das ist, das ist, ähm, damit heißt es für alle anderen, sich bekennen. Und wer das nicht tut und sich da nicht klar äh, bekennt, der äh, trägt eine Mitverantwortung wenn es in die andere Richtung geht. Das ist klar, da gibt es keine, keine Ausflucht. Das ist so. Also ich habe da Angst, muss ich Ihnen sagen, wenn ich die Entwicklung sehe. Die macht mir Angst. Und ich habe mehr Kinder. Ich habe besonders Angst um die.